Wienemaja Klatschmondwiese in Gefahr. Ich habe früher irgendwie 5-6 Level gespielt. Ich habe das auf Gameboy tatsächlich noch rumliegen eigentlich. Um, aber ich habe keine Ahnung, wie weit ich jemals komme. Bin ich weit. Normalerweise. Ah jetzt. Ja, warte mal. Ich mach das ein bisschen leiser hier. muss mein. Ja, wir passen. Okay. Let's go. Das wird jetzt mein. Dienstag, Vorbereitungsstream bis Dimi da ist jedes Mal. Ich möchte... Was ist Freunde? Ich hab keine Ahnung. Oh mein Gott. Ich habe das gespielt, dass ich 5 war oder so. Ich weiß nur, die Kassette liegt noch irgendwo in meiner Schublade rum, normalerweise. Ich habe noch keine Freunde, wie im echten Leben. Okay, haben wir Abenteuer. Medium. Ich bin natürlich Maya. Die Biene Maya. Mit A können wir springen. Okay, das ist cool. Ja, mit B kann ich fliegen. Oh Oh ja, die große Challenge mit Mini-Händen. Okay, das sind meine Lieben, wenn ich es richtig habe. Die kann ich refreshen, wenn ich hier springe. Also sowas wie ein Checkpoint. Jetzt A, B. Dann fliegt sie hoch. Und das ist mega scheiße, diese Steuerung. Okay, mit L und R kann ich die Kamera ein bisschen bewegen. Sie sollten einfach Sprung auf A und an A halten machen. Weil dieses B ist so mühsam zum wechseln. Okay. So. Trouble Alliance geschafft mal wieder. Jetzt kriege ich einen Code. Und mit diesem Code müsste ich normalerweise auch nicht. Okay, Leute. Äh, später kriege ich einen Code. Und mit diesem Code kann ich dann, ähm, bestimmte Level weitermachen. Armer, Dude. der arme Schnecke. So. Okay, der Pilz gibt mir einen Jump Boost. Nein! Wollte ich für die eine Blume noch Komme ich jetzt? Also, mit meiner ultimativen Fliegentechnik komme ich da zurück. Oh, ich habe einen Freund gefunden. War ich nicht noch ein Secret irgendwo? Komm, ich bin nicht maximal gejumpt. Das ist wieder dieses äh, typische... Da oben ist was. Ähm... Wie äh, König der Löwen spielen zum Beispiel und so. Dieses, ja, wir müssen ein Spiel schwerer machen. Ah, sorry. Ich drück mal A. Weil aus irgendeinem Grund kann ich da was machen. Alright, Discord ist ready. Okay, ich bin da, wenn die mir online kommt. Yes. Okay, da kann ich noch nichts machen. Alles töten. Biene- Biene Maya ist einfach ein Mörder. Ah ne, unten links meine lieben Lol. Dann ist oben links äh, mein Life Point, mein Lauf-Life-Counter, wie viel mal ich sterben kann vielleicht. Wo ich komplett resetten muss. Das ist ja egal, denn ich kann speichern. Endlich. Kann ich aber mal gucken, ob dies wirklich. Nee, die Honigwabe, die ich gerade gefunden habe, ist in meiner Idee. Da unten ist ein Secret. Ich will da hin. Vielleicht auch nicht. Ich weiß, es gibt versteckte Plätze. Ich weiß nicht, wieso ich das noch weiß, aber ich weiß das noch. Ich verwechsel immer A mit B irgendwie. Da unten war ein Honigtopf. Sollte das ein Hinweispfeil sein? Okay, die Blumen sammeln wir ja nur wegen Punkten. Ich glaube, dass dieser Pfeil uns ein Richtungsding... Ich glaube, das ist ein Pfeil. Eine Richtungsangabe. Okay. Ich hatte auch mal das Bionicle-Spiel auf dem Gameboy, aber das habe ich nicht verstanden, weil das komisch war. Ach, ich mag das. Ich werde mir jetzt öfters, weil wir sowieso auf dem Gameboy-Spielen solche alten Spiele raussuchen wahrscheinlich. Nein, nein, nein! Falsche... Da A, B. A, B. A, B. Ich habe B gedrückt! So, B. Mein B hat keinen Bock mehr. Ich hab mein B keinen Bock mehr, hallo? Configurate. B, Taste. 2. Jetzt ist... habe ich drin. Nimmt er die nicht? Ah, warte mal. Warte mal, kann ich nur fliegen mit diesen scheiß Blumen? Weil unten links ist mein Honigtopf jetzt leer. Man büßt ich sehr sehr, dass ich keine Kamera habe übrigens. Ne, mein B geht einfach nicht mehr. Moment. Äh, Shift F1 machen. Äh, ich habe ja ein Bild von, G äh, von Google gesucht. Ich bin der Maya. Load Save Game. Ah, jetzt fliegt sie wieder. Okay. Dann okay, jetzt geht es wieder. Das ist gut, das ist gut. Werde gut. Das heißt, ich übernehme wieder meinen Drama Boy. Den jetzt nicht mehr akzeptieren will. Also ich mache ich ein anderes Programm und gehe zurück auf... Er kennt den Gameboy jetzt gar nicht mehr. Okay, warte mal. Das ist natürlich scheiße. Dann mache ich den nochmal zu. Öffne den nochmal. Und öffne. Benemaya. Eigenschaften. Komm mal. Hier. Jeder frisst mir den Gameboy jetzt nicht. Wieso frisst du und oh, so nicht jetzt den Gameboy nicht mehr? Mann! Gameboy weg. Ich muss eh diese ganzen Pokémon ich kann ich diese Seite gerade schmeißen, weil ich die nicht brauche. Dasselbe mit der hier. Die brauche ich noch. Äh, aber du musst mir ja eigentlich auch ein Gameboy mitnehmen, ne? Visual Boy Advance. Weiß ich halt mal raus. Und ich brauche tatsächlich diesen Honig um zu fliegen Weil unten verbraucht er sicher ja mehr Summe halt Ja dass also ich muss äh, Pollen sammeln, damit ich Bümchen kriege Und das ist mega wichtig Ja, der Pfeil sagt nach rechts, das heißt wir gehen natürlich überall hin außer nach rechts Oh wow Okay, sorry. Ich bin mir eigentlich sicher, dass es da Geheimnisse gibt. Aber anscheinend nicht. Aber was diese Sonnenblume da unten macht, weiß ich nicht. Yes. Ich weiß, es macht keinen Unterschied, ob ich mit Will oder... Ah, L und R sind die Welten. Hier unten sind die Einzelnen. Ah, guck mal, ich habe die rote Blüte, ich habe die Sonnenblume und ich habe das vierblättige Kleeblatt. Ich bin einfach alles Sammelmeister. Und ab jetzt wird es schon schwierig. Ich kenne noch eine Passage, an der ich früher mal hängen geblieben bin. Aber mal schauen, äh, wann die kommt. Nein, ich habe verkackt. Boah, springt Biene hoch. Ey! Fuck you. Sorry, ist ein Kinderspiel. Ich schicke mich im Kinderspiel so hart. Okay. Ah, das ist wie bei Super Mario. Wenn ich genug äh, Blümchen einsammle, kriege ich ein Leben. Alter, hier gibt es... Yes, ich wusste es. Ja, ich wusste nicht wegen den Blümchen. Ich wusste, dass es nicht 7 Uhr wird, die mir okay, geschrieben. Zoom sie mal in der Gegend rum. Ja, ich krieg mal hier unten durch. Musik ist schon recht happy. Okay, jetzt hab, sollte ich eigentlich alle Gebiete gemacht haben. Bin mir einfach sicher, dass es da eigentlich noch versteckte Sachen gibt. Da ist die... Ich will die Sonnenblume haben. Nein. So gemein. So gemein. Komm mal. Yes. Okay, also müssen wir für 100% in jedem Level die Collectibles eigentlich haben. Ja, danke. Ähm, ist hier irgendwas? Oder bin ich einfach gerade dumm runtergefahren? Hier war was. Ich habe nicht mal gesehen. Wahrscheinlich eine Sonnenblume. fliegen ah, hat nicht mehr gereicht auf die ganze polnisch auch zu schmeißen okay, das okay okay okay ich bin voll ich glaube das ist noch nicht ganz voll okay ähm, ja wenn ihr irgendwann so ein altes spiel sehen wollt irgendwas dummes wie bionicle ähm, ich weiß nicht mal mehr wie das heißt irgendwas mit Metronui weil in, aus irgendeinem Grund sind... Ich glaube, Mechonomi waren immer die Bösen. I don't know. Ähm, da es ein Game davon. Das hatte ich mal. Ja, ich hatte komische Spiele. Wobei, ich muss zu... Dazu sagen, zu meiner Verteidigung... Äh, okay, eigentlich ist es scheißegal. Äh, weil es ist Biene Wieso nicht? Aber das Biene spiel gehört nicht mehr. Das wäre eigentlich meine Schwester, aber sie hat mir mal alle Gameboy und DSN so geschenkt, weil sie die nicht mehr wollte. Ich kann nicht mehr. Gehen. Ähm, deswegen habe ich jetzt alles. Ich glaube auch Nintendox in mehrfacher Ausführung. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Nein. Gib mir eine Fliegepflanze und ich renne alles zurück. Yes. Aber diese Bequemlichkeit mit äh, Speed Up ist halt teilweise schon sehr angenehm. Okay, ab hier hatte ich alles. Da hinten noch was. Nö. Warte. Nö. Aber die Musik ist so cool. Wow. So wie es aussieht, spiele ich vielleicht eine Stunde jetzt wie eine meier Und daher, ich mach mache mich schon mal auf eine Stunde Musik gefasst. Nein. Zombie-Käfer. Na ja, wirklich, aus also die Zombie-Käfer. Zum Glück habe ich das Spiel äh, als Kind nicht gekannt. Also die Zombie-Käfer. Halt. Was Zombies sind, meine ich. Nicht Käfer das Creme glaube ich noch ein bisschen leiser machen so. ich möchte es nicht zu leise haben eigentlich ich hoffe aber mit dem Bildschirm ich finde gameboy-spiele sollten einen hintergrund haben hm. Weil ein Gameboy-Spiel kommt... Oh, da ist das Kleeblatt. Nein! Okay, Moment. Ähm, weil, wenn ich das Spiel auf diese Größe formiere, könnte ich eigentlich machen... Geht nicht. Fuck, ich muss, ich muss fliegen können. Ähm, ich finde das irgendwie unangenehm. Ich weiß nicht. Ich würde das ist nicht das Ziel. Ich finde das irgendwie unangenehm von der Größe her. Ich habe das lieber ein bisschen kleiner. Jawohl. Aber wenn das jemand anders sieht, dann darf man natürlich gerne diese Meinung haben. Danke Windows, halt's Maul. Deswegen, ich kann es auch ein bisschen so im Mittelmaß. Nein. Moment machst du erst Deiner und jetzt den Bildschirmrand zentrieren. Kannst du so machen, das sieht eigentlich ganz fancy aus. Das sollst du mir Mauszeiger nicht mitnehmen. Mauszeiger mit aufnehmen, ist so ein dummes Ding. So. Let's go. Und jetzt hole ich mir das Kleeblatt. Aber mal hier ist falsch. Hier sind mehr Blumen danach. Hat er einen Helm auf? Ne, der hat nur rote Flügel. Weil er diese fünf Blumen hier verteidigt. Haben diese Käfer haben halt einfach nichts gemacht, außer so, ja, ich chill hier mein Leben. Dann kommt so eine Terrorbiene und schlachtet alles ab. Das ist Bienemeier. Ich speed jetzt einfach alles durch, was nervig ist. Okay, ich glaube zwei Blüten füllen meinen Flugstand komplett. Von daher easy. Mir ist es traurig, wie konzentriert. Nein, Moment. Wie konzentriert ich gerade bin in diesem Spiel, ne? Okay, ich hatte alles. Jetzt speichern müssen da. Äh, uh, ja, Moment. Ich muss fliegen. Ah, ah, ich wusste, ich habe was übersehen. Yes, so, let's go. Sind so diese simplen Spiele von früher, die ich hatte. Okay. Habe ich alles gekriegt? Bitte sag, ich habe alles. Jawohl. Nice. Aber was, was habe ich denn vorhin gespielt? Ich hatte doch mehr als einmal... Egal, wir sammeln einfach weiter, Level 3, let's go! Weil, wie war ja einfach das Beste spiel. Irgendwie ist der Traum, <lacht> aber irgendwie mag ich es halt einfach wirklich. Ich weiß nicht. Das ist wieder, ich hatte mal das Kim-Possible-Spiel auf dem DS, glaube ich, schon. Das habe ich auch ewig gespielt. Weil das auch irgendwie cool war. Ich hatte auf dem PC verschiedene Spiele. Die waren auch immer lustig. Ach, ich hatte viele Spiele. Ja, hier oben muss was sein. Ich muss anfangen mit save States zu arbeiten in solchen Spielen. Oh! Oh, The Amazing Spider-Man, das Gameboy-Spiel. Oh mein Gott, habe ich das Kotzen gekriegt, weil man da nur begrenzt Leben hat. Das war eines dieser Spiele, wo man einfach immer sofort von Null anfängt, wenn man stirbt. Das hieß dann zuerst, ich renne über einen Zug hinter Octodad Octodude her. Nicht hinter Octodad. Äh, hinter diesem Octodude. Danach kletter ich eine Hochhauswand hoch. Bevor ich dann auf dem Dach jemanden verfolge, während dem ich beschossen werde die ganze Zeit. Das Spiel war sehr strange, aber voll cool. Ich muss echt gucken, ob ich die OGs noch zu Hause habe. Müssten eigentlich alle drüben in der Schublade rumgammeln. Das sind her, ich bin fast reingelaufen. Ich frage mich: Moment, wir speichern jetzt hier. Hier war ich schon. ne? Okay, ich brauche sowieso das Fliegen, von daher easy. Und wo ist jetzt... Ich will doch nur mein Kleblatt. Irgendwie haben die einfach fünf Gegner designt, aber alle genau gleich gemacht. Oh, ich. Ja, die war gerade im Boden drin noch. Oh, da gibt es Dornen. Wait a second. Ich glaube, ich muss da hoch. Ja, hier geht es weiter. Das heißt, ich muss da hoch. Das einzig Logische ist, da hoch zu gehen. Shit, warte mal. Wenn ich... Nein! Nein! Nein! Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Da gab's Blumen, ich, ich, ich kann maximal, fünf Leben haben Hier war ich vorhin nicht mal. Toll, okay. Ich habe gerade neues Gebiet entdeckt, das ich vorhin geskippt habe anscheinend, weil ich oben durch bin. Was eigentlich nicht schlimm ist. Weil da war nichts außer Dornen, aber hey. Vergiss immer B zu drücken. Na, no, ne Schnecke. Ich muss ein bisschen gucken wegen Leben. Ich wusste, das reicht nicht rüber. Ich muss speichern, weil ich äh, genug Flug habe. Tobas sollte mal ein Switch-Remake kriegen. Nicht Pokémon. Also bitte... sollte aufhören so runterzuspringen ich habe das gefühl dass mich das mega punishen kann in diesem spiel vor allem später aber das ist okay okay eigentlich sie werden dich eh nicht punishen das ist ein kinderspiel kinderspiel das ein randomizer für pollen eingebaut hat seht übrigens unten links, wenn ich speichere, steht Road äh, State 1. Wenn ich äh, lade, steht Save One, Lo äh, Load Save 1 meinte ich. Yes, loaded State 1. Also ihr seht, wenn ich was mache, unten links. Ja, easy. Dann noch was? Nö. Ich muss trotzdem oben durch, weil ich die Blumen will. seine Schnecke darf überleben. Damit sie von Terror Maya erzählen kann. Die alle umgebracht hat außer sie. Ah, ich gehe so weit zurück. Nee, nee. Ich will eigentlich fliegen. Au. Ja, wow, für was kriege ich Leben, wenn ich immer gleich verkacke? Ja, okay. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, Ja, okay. Wieso bin ich jetzt da schon gestorben? Wenn ich ein Kinderspiel wieder nicht verstehe, hm? Ich hätte gern den Feuerball wie in Super Mario, aber nein. Dine kann das noch nicht. Kommt erst noch. So, und jetzt nicht direkt sterben, bitte. Sollt einfach nicht rumhüpfen, wie blöd. Das hilft eigentlich normalerweise schon.